Hallo an alle Zuschauer im Fahrradkanal. Ja, ich bin jetzt hier in Ratingen oder ja, Ratingen Nord, wenn man so will, ähm, nahe der Hauptbahnstrecke äh, zwischen Düsseldorf und Duisburg. Und das hier ist jetzt der Blaue See, nennt sich das. Heute ist der 18. Oktober 2021. Und es ist jetzt so circa halb elf und ich wollte eine kleine Tour machen, die roundabout 40 Kilometer, 42, 45 Kilometer lang ist. einen Rundkurs, der geht von hier vom Blauen See dann runter nach Essen-Kettwig, dann ein Stück an der Ruhr entlang, also Richtung Westen, flussabwärts an der Ruhr entlang bis nach Mühlheim. Dort will ich auch ein Stückchen auf dem RS1 radeln. Das ist der neue Ruhrschnellweg für Radfahrer. Und das geht dann bis zur Uni. Das ist nur ein kurzes Stück. Und eigentlich wollte ich ausprobieren, wie das demnächst ist, wenn der Radweg weiter ausgebaut wird an der Bahntrasse entlang. Das steht ja noch an, die Verlängerung des Ruhr-Schnellweges, der derzeit bis nur zur Universität Mülheim führt. Der soll von dort aus später mal bis nach Duisburg und eventuell sogar noch bis nach Mörs weitergeführt werden. So, das Stück ist leider noch nicht ausgebaut und ich wollte da mal heute eine Art Schleichweg herausfinden, beziehungsweise ich habe den in Gomot mir ausgedacht und Mal schauen, wie das wird und dann möchte ich von dort oben, von Duisburg, dann wieder Richtung Süden durch, den große, durch das große Waldgebiet, was sich zwischen Ratingen und Duisburg erstreckt, dann wieder zurück zu meinem Startpunkt hier hin zum Blauen See. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mitkommt auf meiner Tour und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen hoch da. Und wenn ihr noch kein Abo hat, habt, dann gerne auch ein Abo da lassen. Wie gesagt, das Abo verpflichtet zu gar nichts. Es ist kostenlos, es kostet nichts. Und äh, ihr kriegt auch keine äh, Reklame zugeschickt oder sonstiges. Also keine Angst. Aber für mich wäre ein Abo eine tolle Sache. Würde ich mich sehr darüber freuen. bedanke mich schon mal für, dafür. Und ja, und... Los geht's! You wanna try, but you never do To the sea, into the blue May change but in a cycle That I can't lose Each painful but delightful To live through You came into my life Just like another season Not for long, just a time Just like Another season. Maybe this time next.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 Not for long, just a time Just like another season Like a never fading whisper in the breeze. Oh, we will keep on changing all over again.